Neue Fähre eingeweiht, hier am 23. Dezember. Eine Riesenzeremonie. Die ganze Insel ist auf den Beinen. a não que a que Não Hier unten auf Rikita. Und da hinten, da liegt die Limelight. Da sind so ein paar Segler hier. Da liegt sie. Ich will schon mal ein kleines Stück auf den Mount Duft gehen. Das ist hier. Der höchste Berg auf Mangareva. Da geht es gleich hier durch den Dschungel. Man soll es kaum glauben, aber hier geht es vorbei an Nadelwäldern. Ich vermute mal so eine Pinienart. Es gibt sogar ein paar Steighilfen hier. Und es geht schon ganz schön steil berg hoch. Hälfte habe ich geschafft. Zu glauben, ich bin oben. Es ist der Wahnsinn. Also, mit meinen Seebeilen sind das gefühlte 4500 Höhenmeter gewesen, aber tatsächlich waren es nur 458. Aber ein Wahnsinnsausblick. Schaut selbst unter unsere Gidea. Da hinten die Flughafeninsel, das Außenriff, das ist der Grat, den ich hochgekommen bin. 300 Meter in die Tiefe. Der Heilige Abend rückt näher. Wir sind bei unserem Festmahl angelangt. Wie immer, Hähnchen. Heute gibt es drei niedliche Hähnchenschenke und ein bisschen Restesalat von vorgestern. Die Bescherung rückt näher. Da steht das Hauptgeschenk, das mich da so nett anlächelt. Und das ist unser Gabentisch. Es gibt sogar Süßigkeiten. Oh, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, das hier ist für mich. Und das ist für die Annette. Klar. Euch allen frohe Weihnachten. Die Annette, die hat sage und schreibe so eine Kette geschenkt gekriegt. Ja. Hammer. Dann haben wir gemeinsam hier so einen schönen Manta-Rochen. Aus Holz von den Marquesas. Der Michael hat noch so ein Armband bekommen. Und eine Perlenmuschel. Sehr schön. Und ein Knobelspiel. Danke, lieber Weihnachtsmann. Das geht in die Kirche. Das ist schon voll im Gange. Good Heiligabend auf der Limelight. Die Crew der Esmeralda. Da ist die Crew der Lupina. Hallo. Also Pia, Köbi, Hans, Katrin, Annette und der Michael. Das ist der Michael. ist Helles Köpfchen endlich. Heute. Ja? Gibt es hier eine Kochorgie auf der Lupina? Das ist der 25. Dezember. Oh, und da kommen schon ein paar Sachen an. Oh, und das ist das erste Mal, dass hier so ein Jetski nervt. Wir sind schon die vorbereitet. Aber wenn man doch zusammen essen möchte, da dann unten sollte man schon ja, Ist der Tisch oh, festlich gedeckt? Der Hammer. Ja. Nein, nein, die Schweizer machen Hallo. geht hat endlich eine neue Küche gefunden. Ja. Nächste ja. Küche. Ja. Katrin hat die Küche betreten. nicht. Ich muss noch etwas länger dran bleiben. Oh. Äh. Sich, aber da war schon denn <lacht> Aber ich finde es das toll, okay. dass überhaupt so viele gibt es mal Teile. Steak. Das ist unser Geschirr von zu Hause. Das haben wir mitgenommen. das ist für Fleisch oh, Jetzt gibt es noch ein nusso schokolade als Nachtisch. Kann es uns gut gehen? Was müssen wir dann morgen machen? Ne? <lacht> ich mag es auch noch mal nicht. Also, man sieht, Sie. es hat geschmeckt. <lacht> Oder es gab zu weniges. Also, wenn ihr das Rezept wissen wollt, hier oben findet ihr den Link von der Lupina. Die schreibt da einfach mal an. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Und es ist total ruhig hier im Ankerfeld. Wir hatten gestern einen schönen Abend auf der Lupina. heute auch noch das Versorgungsschiff da und morgen können wir hoffentlich ein paar Sachen einkaufen. Da gibt es wieder eine neue Lieferung Flugbenzin. Die müssen wir jetzt von hier regiter zur Flughafeninsel bringen. Das ist ganz schön aufwendig. Oder das gibt es nur alle drei Wochen, wenn das Versorgungsschiff kommt. Die Lupina bekommt heute eine neue Kette. Die ist hier gestern angekommen aus Frankreich. Das hat super funktioniert. Und da kommt schon die Lupina angefahren. Da kommt schon der Marineoffizier, der die Lupina die Leinen abnehmen wird. Immer, immer. Ich mich nervös gemacht, beim Frühstücken. Warum? Tada! Ta -da! da ist ja gar nichts drin, ist ja ganz leer. hast aber eine schöne Kiste jetzt zum Paco? Und oh, einen schönen Sack hast du jetzt hier. Oh. Das wird nochmal nachgemessen. Die alte Kette wird abgebaut und gleich kommt die neue dran. Zeitgleich kommt die Fähre an, das ist das neue Prachtstück der Ganges. die gibt es hier erst seit einer Woche, Fähre Nummer zwei, und diese Fähre, die ist eigentlich nur dafür da, dass sie die Touristen vom und zum Flughafen bringt. Und hier ist es vollbracht. Okay. Und sie ist an Bord. Jo. Jo, alles erledigt. Okay. Denkt dran, da vorne ist ein Riff, ne? Jo. Klostergarten. Hier gibt es Bäume, die für jedermann zugänglich sind. Und wir hoffen, dass wir ein paar Pampelmusen und Mangos finden. Also wir sind hier jetzt am Prinzessinnenbad, die Luft aber raus. unsere beiden Prinzessinnen, die sind so sauber, die wollen gar nicht baden. Ich denke, die zieren sich ein bisschen, <lacht> weil wir keine Eunuchen sind. <lacht> geht wieder weiter nach Akamaru. Das ist hier vorne die Insel. Was ihr seht ist das Gambier Archipel mit vielen verschiedenen Inseln und wir navigieren hier mit OpenCPN. Wir haben hier einen Track, der ist von der Pitufa und da sieht man ganz genau hier die Riffe und wo man lang fahren muss. Bis jetzt sind wir schon zweimal mit diesem Track gefahren und es hat sehr gut geklappt. Jetzt wollen wir erstmal hier nach Akamaru fahren und dann morgen geht es dann von da hier rüber nach Tarawai. Vor uns liegt Akamaru. Da werden wir jetzt die Nacht verbringen. Hier zwischen dieser kleinen Insel und der Insel Acamaro. Es wird der richtige Ankerplatz gesucht. Heute gibt es äh, gebackene Banane. Mit Rum und Honig. Sieht lecker aus. Ja, aber den Makemo-Honig, den drücken wir nicht raus. Wir nehmen den kolumbianischen. <lacht> Wieder sind Wolken vor dem Sonnenuntergang. Das sah so schön aus, bis eben gerade. Wieder neigt sich ein Tag dem Ende entgegen. Hier im tollen Gambia. atoll Wanderung im Jahr 2022. Es geht auf den Gipfel dieser Insel und wir können uns auch nicht verlaufen, weil wir haben nämlich unsere Schweizer Bergführer dabei. Die letzten Meter zum Gipfelkreuz. Ja und so ist das, wenn man mit den Schweizern unterwegs ist, da muss man auch mit Regen rechnen. Das und ist der ist ganz schön frisch besten. und dicke Tropfen. Und deshalb braucht es optimale Ausrüstung. <lacht> genau, ja. Jetzt kommst du aber klar, weil ich jetzt auch komme. he? <lacht> Jawohl. Ah, du bist schneller! Oh. Paradiesisch ist es hier! Und auch Jol! Jol! eine paradiesische Schaukel gefunden! hier sind wir auf dem Kirchgang. Eine der schönsten Wege zur Kirche. Okay. Jetzt muss ich mal umdrehen. Ja. Und dann gibt es hier eine riesige Kirche. Wo hier nur zwei Menschen auf der Insel wohnen. So eine Riesenkirche. Und tip-top gepflegt. Es leben wir hier maximal zehn Personen auf der Insel. Schau dir das an. <lacht> Geputzt und unterhalten. Aus Perlmut gefertigt alles von den Muschelschalen hier, von den Gamm-Inseln. Das ich mich auch, da ist irgendjemand in Hitze gekommen. Ist. Nein, da auch... Oben auf dem Turm, und da gibt es sogar eine Glocke. Und wer kommt da noch hoch? Der Kübi. Ein anderer mutiger. Wir könnten ja mal Alarm auslösen. Das machen wir jetzt eine Belastungsprobe. Es schüttet aus allen Löchern. Hoffentlich hört das auf. Leider hat das mit der Fernbedienung nicht so lange gehalten. Jetzt habe ich hier diesen Schalter abgelötet und, und habe ihn kontrolliert und, und er schaltet auch. Jetzt habe ich ihn wieder angelötet und jetzt funktioniert es. Und mal schauen, wie lange das hält. Zum Nachmittag am 31. sind wir eingeladen bei Valerie und Urban und sitzen hier schon jetzt mit der Krude Limelight, der Esmeralda und der Limelight. Das ist dein Favorit. Ich weiß, du magst Oh oh oh Das macht schon was dran, oder? Ja. Kirby Du Oui, c'est vrai. Toi bien le Toi et kobi Toi bien la femme et l'homme. c'est On Il est a le temps de les boules. Oh. Ah, oh. ah, les brillants. Chani. Oh. Tu as Stop! Non, okay. okay. okay. okay. okay. non. No, no. <laughs> ah, <laughs> <laughs> Oh. Oh. Wir sind diesmal von Schiff zu Schiff gegangen und am eine der Mahlzeiten eingenommen. Angefangen auf der Esmeralda mit der Vorspeise, das Hauptgericht auf der Limelight und die Nachspeise auf der Lupina. Ja, es ist ein, ein Gemisch aus Kichererbsen und Tomaten, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch. Dank. Dann, Guten Appetit vielen Freude. Dank fürs Kochen. Gerne. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt. Das Jahr geht zu Ende. Wir sind auf der Lupina. Das heißt, die Leute sind immer fitter. <lacht> 1. Januar 2023. Wir sitzen schon wieder bei Erwin und Valerie. Na, da hinten ist Erwin. <lacht> Es gibt Potluck, also jeder bringt was mit. Das ist das Paradies. Oh, Annette, was gibt es denn da? Schweinefleisch mit weißem Boot. <lacht> There's um, uh, fine, yeah. a Schwein, yeah, here. Yeah, the, the ribs. Got, got the, yeah. mm -hmm. <laughs> <laughs> ah, rice from China. Oh, rice from here. From here? <laughs> yeah. yeah. I have a garden. Oh. Yeah. <laughs> What? <laughs> Alles, alles, alles. Hey, Allez. Hey. Hey. Hey. Hey. Oui. Okay. Oh gut, Ah, Ah. One.